Das ist die große Vision, also das war das Not, die große Vision. Ähm, wir haben da einige Punkte zusammengefasst, wo wir denken, so wollen wir ähm, das mehr als abstraktes Hirngespinst, aber trotzdem in, keine Ahnung, 50 Jahren oder so. Und das lässt sich zusammenfassen auf Augenhöhe, also mit den Bürgern auf Augenhöhe, äh, alles gemeinsam im ähm, Endeffekt. Offen, ohne, ohne Angst und ähm, Selbstverwirklichung. Das Ganze ist dann da, so detaillierter aufgelistet und ähm, läuft darauf hinaus, dass man das alles von einem starren System, wie wir es jetzt haben, mit Hierarchien ähm, umwandeln in ein Liquid-System, was auch ähm, größtenteils eben auf Liquid Democracy basiert und ähm, ermöglicht, dass Peer-to-Peer ähm, ja, -peer im Endeffekt ganz kleine, ähm, also die Individuen miteinander vernetzt sind und ähm, das auf kleinere und das viel freierer Ebene passiert. Ähm, gut. Und auf Seite 2 geht es dann ähnlich weiter. Ist cool, <lacht> ähm, da ist dann die Fragestellung, die wir gehabt haben, auch die ähm, Globalität ja oder nein, also dieses, ähm, was ich eben gerade gesagt habe, dieses kleinteilige, ob man das eher in ähm, kleinen Communities, die dann wieder untereinander vernetzt sind, hat ähm, oder in, um auf, auf Ebene der einzelnen Individuen hat. Ähm, Im Endeffekt kommt aber heraus, das Ganze ist ein extrem breites Feld und muss man viel länger besprechen und deswegen wollen wir im Sommer ein extra Barcamp dafür machen, das sich dann Visionscamp nennt. Und ja, alle sind herzlich eingeladen. Bitte? Möglichst einmal im Jahr. Gut. gut, wir haben uns überlegt, wie man das etwas abstrakte Thema Demokratiereformen am besten in der Wahlkampagne rüberbringen kann, oder was da das griffigste ist. Und das, was bei uns herauskam, ist, dass wahrscheinlich wirklich das, das Veto-Volksbegehren, also gegen ein beschlossenes Gesetz, wirklich als Bevölkerung, nein, so nicht, nicht mit uns sagen können, am griffigsten ist. Und das wäre eine Möglichkeit, wie man den Punkt in ein Nationalratswahlkampagnenkonzept einfließen lässt. Also, die christopher hardel gehabt, so nicht, oder nicht mit uns, oder nein sagen zu, das waren so die, die Slogans, die uns spontan eingefallen sind, das ist wahrscheinlich das, was sich wirklich am griffigsten vermarkten lässt von Weil auch ja, Leute, die aktiv Vorschläge haben für Gesetze also das Einbringen eines Gesetzesvorschlags, das machen sehr wenige Leute, auch in der Schweiz sind es immer... Gruppen von Leuten und zu etwas Nein sagen, auch wenn es ein bisschen populistisch und plakativ ist, das will viel früher jemand, das kann man viel besser vermitteln. So. Ähm, wir haben Aktionismus gemacht und die Runde hat sich die, den ersten Teil eher darauf äh, beschränkt, äh, darauf ähm, über, über das Wie zu reden, wie sollte ein Aktionismus aussehen, was sind Gefahren, Was muss man aufpassen. Ähm, da sind zum Beispiel Sachen gekommen wie: Ja, es ist gefährlich, dass, dass wir schnell in die Chaotenecke äh, gestellt werden, wenn wir zu verwirrende Sachen machen. Äh, und Aktionismus kann auch nach hinten losgehen, ähm, außerdem natürlich keine Gewalt. Und der ähm, zweite Teil der Diskussion, ähm, war dann mehr so, soll es eher, ähm, sollen wir uns eher versuchen, den, den Zeitungen bedienen, zu bedienen und eher mit den Medien zu arbeiten oder sollten wir uns eher auf die Inhalte konzentrieren? Und äh, die Standpunkte für die Inhalte waren dann mehr, ja, wir können nur begeistern und nur authentisch sein, wenn wir uns auf unsere Inhalte beschränken, wenn wir Dinge rüberbringen, die, für die wir wirklich einstehen. Äh, die andere Sache war, äh, für Medien hätten wir... Ähm, wahrscheinlich eh nicht genug Einfluss, weil wir keine Inserate schalten und deswegen recht unbeliebt bei den Medien sind äh, und außerdem, dass es bei den Leuten besser ankommt. Die, der Standpunkt für Medien war ein bisschen, ja wir sind unbekannt, ähm, wir sollten schon schauen, dass wir auch ein bisschen populistische Sachen machen und dass wir uns nicht so sehr auf die Inhalte ähm, Genau. Dann ähm, ein, ein einziges Ding, wo wir uns in der Diskussion alle einig waren, war, dass wir zu viel nachdenken und zu viel reden und einfach Aktionen machen sollten, ähm, dass auch mal zu Und ähm, wir haben dann auch ein paar Vorschläge gesammelt, auch, wenn auch nicht zu so viele. Ähm, einmal ist gekommen, ich, von, von äh, wie heißt und von Puxi äh, aus, ich glaube, Graz dass sie ein Piratenschiff bauen werden. Und da war die Idee, naja, man könnte diese Pläne sammeln und online stellen und dann könnten die anderen Bundesländer dieses Schiff nachbauen oder wenn es zum Beispiel verfügbar ist, es sich ausborgen. Äh, wir haben gesagt, dass wir auf einer Linie bleiben sollten. Wir sollten uns ein paar Aktionen überlegen, die überall durchgezogen werden. Ähm, auch ein Vorschlag war, dass man aufblasbare Piraten mitnimmt auf Demos. Das ist einmal passiert und offenbar ganz gut angekommen, wie man sich auf die Schultern setzt, weil das, das mal ein so ein paar Sachen Und um das Ganze zusammen oder abzuschließen, ich habe gesagt, dass ich ein Doodle online stellen werde und das wird dann ausgeschickt, werde ihr dann wahrscheinlich bekommen, wo ihr euch eintragen könnt, wann ihr Zeit hättet. Wir würden das zweiwöchentlich machen und würden uns treffen, hauptsächlich zum Basteln. Und um nochmal Ideen zu sammeln und wirklich Werkzeuge in die Hand zu nehmen und zum Beispiel ein Piratenschiff zu bauen oder solche Sachen. Ja, das war's. Ja, Infostände. Wir waren noch zu dritt, der dritte aber ein bisschen mal übergeht was, was ich erfahren in das Video das Niederösterreich, ähm, aus Niederösterreich. Vor allem aus Niederösterreich ist gekommen, dass es eher nicht so gut funktioniert hat, dass oft viel zu weniger Leute da waren, dass es nicht so gut geplant war, dass es zu kurzfristig war. Und wir haben einfach ein bisschen darüber gesprochen. Glaube, wir wir jetzt nicht so konkrete Pläne gemacht, leider. Ähm, ja, wir sind zum Schluss gekommen, dass es auf jeden Fall möglichst einfach gemacht werden muss, den Innenverstand eben zu leiten ähm, oder einen Innenverstand eben zu veranstalten. Und deswegen wäre es wunderbar, wenn man ein dickes Paket hier bei Koffer, was auch immer, wo drin ist, was man halt braucht brauchen Zugriff hat, wo man auch ganz spontan sagen kann, okay, übermorgen möchte ich den Inverstand machen, ich melde das anders an, als anders, äh, Kundgebung und dann gehen wir dann hin, übermorgen zu zweit und informieren halt zu mir 20 Leute an dem Tag. Das ist auch schon was. Wir haben uns eben auch gedacht, das ist halt so, dass wir sehr oft versuchen, äh, gleichzeitig viele Leute anzusprechen und in die Medien zu kommen und damit dann noch mehr Leute anzusprechen. Ja, aber ich denke, dass halt, dass wir halt diese zwei Dinge auch manchmal trennen müssen. Und ob auch Aktionen machen, die wir jetzt nur konkret Leute auf der Straße ansprechen und dann welche, die für die Medien gut sind. Und nicht immer stundenlang diskutieren, wie wir das kombinieren können, sondern einfach seine von und trennen. Ja, es ist eben ganz wichtig, dass vor allem hier im so eine Regelmäßigkeit und -Routine, -Routine, Routine reinkommt, weil es dann einfach professioneller wirkt, das motiviert die Leute da kommen und es ist dann einfach für Neulinge, die das noch nie gemacht haben, viel einfacher sich auszukennen und sich dann sozusagen gut dabei zu fühlen und das auch zeigen, rüberbringen zu können. Ja, dann habe ich gesagt, ich mache ein PDF zum Downloaden, wo drinsteht, wie macht man die Infos, wo kündigt man das an, ähm, wo kann man die Sachen abholen und so weiter. mal für wie, und das kann man dann für die anderen Wohlezeiter adaptieren, so dass es jedem sein sollte ihren info ähm, zu organisieren. Ja. ja, wir haben über Grauffahrt gesprochen. Äh, im Wesentlichen haben wir über die Frage diskutiert, äh, wenn man den Leuten die aus Tasche ziehen will, dann muss man ihnen etwas dafür bieten. Äh, was wir ihnen bieten können, ist im Wesentlichen auch unsere Philosophie, nämlich zu sagen, äh, wenn du uns wählst, beh behältst du deine Stimme. Ja? Äh, das kann man auch machen schon im Wahlkampf und die Idee ist, dass wir eine speakers äh, machen, eine piratischen Verkünder, einmal in der Woche vom Parlament oder auch vor den Landtagen in den Bundesländern. Äh, wer dort etwas für die nächste Legislaturperiode deponieren will, darf das gerne tun über eine Webseite, zahlt 3 Euro äh, und seine Botschaft wird dann durch uns Raten, äh, an das Parlament an die Landtage herangetragen. Das ist die eine Idee. Die andere Idee, das kann man noch weiterspinnen in Richtung Plakate, das kann man weiterspinnen bis hin zum Fernsehspot, wenn sich jemand äh, mit einer größeren Summe beteiligen will, dann darf er mit einen Botschaften auch in unseren Fernsehspots auftreten. Äh, es hat sich eine konkrete Gruppe auch gebildet, die das im Teil ausarbeiten will. Schauen wir mal, was daraus wird. Wir haben uns an diese Unique Voting Proposition versucht, daran zu tasten. Und da habe ich ja mal einen Vorschlag hineingebracht, wir verteidigen die Freiheit des Internets. Da haben wir hingeschrieben, Freiheit. Dann wurde das erweitert für Freiheit mit Gerechtigkeit und Mitbestimmung. Das sind so Schlagworte, das ist auch ein bisschen mehr, aber das zeigt das schon viel besser. Dann wurde die Frage nach der Kompetenz gestellt. Und Kompetenz für Freiheit ist irgendwie nicht so. Und ähm, Kompetenz fürs Internet, naja, die Hacker sind wir nicht, wir sind nicht anonymous. Weil bei uns drei Leute eine Datenbank administrieren sind wir noch lange nicht die Obermäfens im Internet. Aber wir sind das Experiment. Wir sind das Experiment des 21. Jahrhunderts der Politik. Das habe ich schon vor, das wird Die Piraten sind das aufregendste politische Experiment seit den Grünen. Und warum mache wir nicht daraus unseren Vorschlag? Nämlich, ähm, ist das hier? Was habe ich da noch hingeschrieben? Äh, internetaffin, die Zielgruppe ist nicht altersgebunden. Da kam dann der schöne Vorschlag, der Timeless Generation oder die, die Kommunikationsgeneration. Hier sitzen 60-Jährige, 18-Jährige, alles in einem Boot. Ja, trotzdem ist es eine neue Generation. Äh, es ist noch lange nicht ausgearbeitet, aber es wäre so die Stoßrichtung, wo die Kommunikationsüberlegung weitergehen könnte dass wir sagen, wenn du willst, dass die politische Entwicklung den 21. Jahrhundert Rechnung trägt, wenn im Parlament das neue Zeitalter ankommt, das 21. die Regierenden sind zu alt dazu, so, dann musst du ja, Das hat mir gut gefallen, das, das kann man weiterarbeiten. Das wurde ja nicht vereinbart, aber wir äh, werden da jetzt weiterarbeiten. Also viel weiter hinaus über Freiheit, nämlich wir sind das politische Experiment, das uns den nächsten Schub weiterbringen wird in der Entwicklung unserer Demokratie. Ja, wir haben uns noch kurz das Thema Cannabis angeschaut, wie wir, wie wir da weiter tun wollen im, im Wahlkampf auch, weil wir ja sowieso schon dieses Kiefer-Image haben und Cannabis nicht mehr ähm, wegbekommen aus unserem Image. Ähm, wir wollen aber eher den Wirtschaftsfaktor Hanf in den Vordergrund stellen. Es gibt in Österreich ähm, sehr viele ähm, Organisationen und, und Vereinigungen, ähm, ganze, ganze Täler teilweise, ganze Landstriche, ähm, die Hanf als Wirtschaftsfaktor, also den Hanf als Industrieprodukt ähm, fördern, nach vorne bringen wollen, was natürlich auch wieder ähm, regionale Wirtschaftsstrukturen fördern würde. Und wir haben da beschlossen, dass wir uns da verstärkt eben mit diesen Organisationen ähm, und schauen, dass wir da eine gemeinsame Linie bekommen und dass wir da auf einer, mit einer breiten Front antreten.